Wie dem auch sei, ähm, bevor wir quasi ähm, weitere Zeit verlieren, freue ich mich jetzt heute Morgen als ersten Redner Robert Seifert ankündigen zu dürfen, der sozusagen jetzt die Doppelrolle als Vorstandsmitglied und Mitglied des Arbeitskreises und eine dritte Rolle als Referent hier erfüllt und wir freuen uns sehr, dass er von der Uni Duisburg-Essen zu uns gestoßen ist und uns etwas über die algorithmische Sozialität erzählt. Ja, vielen Dank vielen Dank für die ähm, schöne Einladung und es freut mich, dass ich hier vortragen darf. Was ich heute vortrage, ist theoretisch in erster Linie und der Hintergrund, ich habe viele Jahre lang im algorithmischen Börsenhandel zum Hochfrequenzhandel geforscht und das sind sozusagen jetzt die theoretischen Versuche, die daraus entstehen. Der Vortrag hat ähm, zwei Teile, einerseits einen theoretischen Teil, da geht es um die Relationale Soziologie, der Sound ist tatsächlich merkwürdig. Soll ich das? Hallo? Sie da hinten? Der Sound ist nicht gut. Hier stimmt irgendwas im Sound nicht. Im Saal. Im Saal-Sound. Ich rede trotzdem mal wei weiter. Vielleicht ist sogar fast besser, wenn den Leuten ausmachen. Wobei ich finde es auch cool Es hat irgendwas. Ne? Tja, ich kann. Weiterreden kann ich ja, inhaltlich? Ja, ja, alles gut jetzt? Nee, Es klingt immer noch kratzig. Uns mal bitte. Ähm, also einerseits die relationale Theorie, mit der ich äh, beginnen möchte, und dann auf der, im zweiten Teil das ein bisschen exemplifizieren an einem empirischen Fall, an des autonomen Fahrens, was auch aktuell mein äh, Forschungsfeld ist. Jetzt wird es im nächsten Slide ein bisschen komplexer. Das ist jetzt das, was wir gestern in der Diskussion mit Sascha schon angekündigt haben, das berühmte Vierfelderschema, schema was Soziologen so gern mögen. Da habe ich mir selbst eine kleine Bedienungsanleitung mitgebracht, um das zu erklären. Also, wir hatten die Diskussion ja gestern schon, dass man einerseits sagen kann, es gibt eben diese digitalen Systeme und es gibt analoge Umwelt. Und wir hatten in der Diskussion schon angedeutet, dass es vielleicht ganz klug sein könnte, das noch, zu noch komplexer zu gestalten, weil eben digitale Systeme eigentlich in analogen Umwelt nicht operieren. Und heuristisch unterscheide ich jetzt hier von analogen Das ist vielleicht jetzt nicht beso ein besonders glücklicher Griff. Was Besseres ist mir nicht eingefallen. Das soll natürlich Menschen, äh, Tiere, Pflanzen und sowas äh, bezeichnen. Und das ist, sind eben diese Elemente, die man vielleicht in einer äh, Theorie der dig digitalen Soziologie unterscheiden könnte. Und was viel wichtiger ist in einer relationalen, Pus äh, äh, relationalen Theorie ist, sind tatsächlich die Beziehungen. Weil eine relationale äh, Theorie davon ausgeht, dass die äh, Relationen den Relater gegenüber primär sind. ihren die Individuen, wenn sie so wollen. Das ist das eine, darauf will ich gar nicht so sehr eingehen. Worauf ich eingehen will, ist, dass diese Beziehungen natürlich nicht einfach nur Be Beziehungen sind, sondern die sind eben extrem heterogen und vielfältig. Und das ist vielleicht gerade eigentlich das anspruchsvollste in einer digitalen Soziologie, die verschiedenen Formen der Beziehung zu unterscheiden. Da kann man also ganz klassischerweise sagen, was macht die Soziologie? die Soziologie? erforscht dominant intersubjektive Beziehungen, Interaktionshandlungstheorien zum Beispiel. Also Menschen kommunizieren mit Menschen. Ähm, und dann haben wir natürlich auch noch, was man ob zurzeit interobjektive ähm, Beziehungen nennen kann. Das ist ein bisschen ein falscher Begriff, weil der interobjektive Beziehung natürlich von Latour kommt. Hier soll er eigentlich äh, bezeichnen der Umgang eben mit nicht belebten analogen Dingen. Und diese Sachen gibt es natürlich immer noch auf der anderen Seite. Also die digitalen Systeme selbst ähm, stehen in einem gewissen Verhältnis zu ihrer analogen Umwelt. Das ist jetzt das Argument, dass das eigentlich nur vermittelt über die digitale Umwelt geht. Also, das habe ich hier jetzt objektalgorithmische Beziehungen genannt. Ähm, nicht also ein klassisches Beispiel wäre natürlich die Umfelderkennung beim autonomen Fahren. Das Auto, das Auto muss irgendwie erkennen, ob es sich um einen Baum oder einen Mensch handelt und danach Entscheidungen treffen. Und wie gesagt, diese Entscheidung wird, dieses Erkennen funktioniert eigentlich nur in der digitalen Umwelt sozusagen schon durch bestimmte Bilderkennungsverfahren präformiert sind. Und dann die vielleicht interessantesten Formen, interalgorithmische Beziehungen, das hatte ich gestern schon angedeutet, da gibt es einerseits in der Finanzmarktsoziologie Karin Knurzettiner und Donald McKenzie, interessieren sich also, nicht? Donald McKenzie, Karin Knutzi. sie hatten den Versuch gemacht, den Begriff der Interaktion, den Goffmanschen Interaktionsbegriff, auf die Beziehung von Algorithmen ähm, zu übertragen, Algorithmen interagieren mit Algorithmen und das kann man jetzt äh, sozusagen so weit treiben, nicht? die Relationale Soziologie kann man so weit treiben zu sagen, eigentlich sind in den Beziehungen, Sozialbeziehungen eigentlich keine Menschen mehr anwesend, das sind letztlich Algorithmen, die miteinander in Interaktionsverhältnissen stehen. Um, das einerseits natürlich, interalgorithmische Beziehungen könnten dann sein, digitale Systeme, die mit digitalen Systemen kommunizieren, also Preisbildung zum Beispiel, nicht? also wenn gegenseitig äh, Preis bestimmt werden. Und natürlich auch interalgorithmische Beziehungen bezieht sich eben auch auf den Umstand, dass ähm, die digitalen Systeme mit ihrer digitalen Umwelt ähm, kommunizieren. Beispiel wäre, ähm, wenn wir das, die Frage, was ist die digitale Umwelt, nochmal spezifizieren wollen, einerseits natürlich technische Infrastrukturen, Netzwerke, Surfer mit äh, großen und kleinen Daten. Und letztlich äh, könnte man sagen, die digitalen Systeme sind eigentlich genauer genommen nichts weiter als algorithmische Systeme, insofern sie äh, die existierenden Elemente, die Relata, also Daten, in Relation setzen. Nicht? Also ein Algorithmus ist eigentlich, wenn Sie so wollen, eine, eine Relationsmaschine, ähm, die bestimmte Datenströme und Daten in Relation miteinander setzt. Und die in Farb bringt oder teilt oder verteilt und so weiter und so fort. Also hat man die interalgorithmischen Beziehungen eben auf zweifacher Seite, einerseits in die digitale Umwelt hinein und auf der anderen Seite natürlich innerhalb der digital zwischen digitalen Systemen selbst. Und für Soziologie natürlich, Entschuldigung, wenn das immer ein bisschen diese Unterbrechung gibt, interessant ist natürlich jetzt das, was ich hier subjektalgorithmische Beziehungen genannt habe. Das ist auch noch kein super glücklicher Begriff, weil wir ja auf der einen Seite analoge Systeme haben und jetzt haben wir hier irgendwie Subjekte, aber das Subjekt steht irgendwie für eine Form von Individualität. Das Subjekt kann sich auch auf ein tierisches Subjekt beziehen. Es heißt, die Beziehung zwischen einem analogen Individuum, analogen System, einem analogen Subjekt mit dem digitalen System. Hier das jetzt immer doppelt, eine doppelte wechselseitige Beobachtung. Das digitale System beobachtet das analoge System oder eben das, das Subjekt. Ähm, schafft sozusagen eine digitale Identität, die findet hinter unserem Rücken statt, von der wissen wir nichts. Äh, Andreas Reckwitz hat ja diese zwei Formen der digitalen Subjektivität unter, unterschieden. Auf der einen Seite die, die wir selbst inszenieren, auf sozialen Plattformen zum Beispiel, indem wir uns besondere Weise präsentieren, das ist unsere digitale Subjektivität 1. Und dann eben die, äh, die algorithmische Systeme hinter unserem Rücken errichten, von denen wir eigentlich nichts so wissen, über äh, Verhaltens-, äh, sozusagen Erkennungsalgorithmen, die ähm, eine subjektive, äh, eine digitale Identität äh, hinter unserem Rücken erstellen. Also man hat man sozusagen diese wechselseitige Beobachtung, auf die ich noch zurückkommen werde. Das kann man jetzt noch äh, weniger abstrakt ähm, übersetzen. Das ist mir jetzt eigentlich am wichtigsten, die Folie. Also man kann sagen, es gibt eben diese zwei Systeme und die Systeme haben verschiedene Formen, ihre Umfeld, ihre Umwelt zu erkennen und diese zu steuern. Bei dem analogen System würde man sagen, gut, wir haben es mit Praktiken zu tun und eine Form von Verstehen. Digitale Systeme erkennen irgendwas und steuern. Beginnen wir einfach mal hier, sagen wir, ein digitales System mit einem relativ einfachen behavioristischen Programm versucht, äh, uns zu steuern. Ich sagen wir, eben eine Verkaufsplattform versucht uns zu erkennen, wie wir, äh, welche Wünsche wir haben und, verkauft und versucht uns sozusagen ein Buch zu verkaufen. Nicht? Es hat mit einem relativ einfachen behavioristischen Modell äh, vorhergesehen, was wir gern kaufen wollten. Und macht die. wenn wir Twitter oder Instagram verwenden. Wir wissen nicht, wie der Algorithmus funktioniert, wir versuchen aber unsere Posts so zu posten, dass es irgendwie attraktiv ist. Instagram verwenden wir irgendwie einen Filter, das uns besonders, besonders attraktiv erscheinen lässt. Das können, wir, das können wir sozusagen nur durch eine Praxis, durch so ein vernukulares Wissen eigentlich herausfinden. Das hat jetzt letztlich, wenn Sie so wollen, unsere digitale Praxis, die jetzt hier zurückspielt, und wieder in diese behavioristischen Verhaltenserkennungssysteme eingespeist werden. Die erkennen sozusagen wieder uns natürlich nicht eins zu eins, aber so machen aus dem, was wir da machen, irgendwie wieder Sinn und versuchen das sozusagen wieder äh, auf uns einzuwirken. Nicht? Also haben wir diese, ja, diesen Kreislauf, der mir jetzt eigentlich am wichtigsten ist. Man könnte jetzt noch über die ähm, Umfelderkennung und über die Rede der äh, Roboter hier sprechen. Das ist sozusagen noch die, das ist die, die, die, die Sphäre, wo wir über autonome Fahrzeuge zum Beispiel sprechen. Also, äh, Fahrzeuge, die unabhängig von analogen Systemen in digitalen Umwelten ähm, operieren. Das andere, das äh, analoge System, und das lasse ich jetzt erstmal aus Zeitgründen ähm, weg. Und komme jetzt, wozu komme ich eigentlich? Ja, jetzt komme ich zu der nächsten Folie, dass die aktuelle sozialwissenschaftliche, kulturwissenschaftliche, geisteswissenschaftliche Forschung eigentlich sich ausschließlich, könnte man sagen, oder die dann dominant eigentlich in diesem Feld befindet. Alles, was sozusagen erforscht oder über die Digitalität erzählt wird oder häufig, also nicht alles ist gelogen, es gibt viele Arbeit, die das nicht machen, aber viel findet eigentlich hier in diesem Bereich statt und behauptet letztlich, dass das sozusagen, was diese Verhaltensalgorithmen oder diese Verhaltenserkennungssysteme über uns erfahren, tatsächlich eben das ist, was wir machen. Und dass diese Versuche, die Sie uns, äh, unsere Verhaltensbeeinflussung, äh, Verhaltens, äh, die Sie vornehmen, in irgendeiner Art oder Weise dann mit dem zu tun hat, was tatsächlich die tatsächliche Praxis ist. Nicht? Also es wird sozusagen mehr oder weniger das, Versp das Verkaufsversprechen derjenigen, die die digitalen Systeme äh, produzieren, äh, für, eins, für die empirische Realität genommen. Das können Sie in Büchern wie jetzt zum Beispiel Surveillance Capitalism von. Super sehen, Das ist sozusagen so ein Blueprint davon, ich lese einfach jetzt die Versprechen der Produzenten und sage dann, das ist ja ganz furchtbar und weil das eben tatsächlich eins zu eins der Realität entspricht, was eben faktisch nicht der Fall ist. Und jetzt kommt mein Argument, dass es viel interessanter wäre, sich eigentlich eine ganz andere Zone anzuschauen, eben nicht diese, sondern eigentlich die hier in der Mitte, in der die tatsächliche algorithmische Sozialität stattfindet, also in dieser Zwischenzone die man auch in der Zone der Unbestimmtheit nennen kann, weil ich, wie ich angedeutet habe, es eben zu diesen ständigen Missverständnissen und so eine Form von Bedeutungen aus dem, sozusagen ja, impliziten Wissen und in hochgradigen, intransparenten Sozialbeziehungen sich befindet. Das als eilig durch die Theorie durchgeeilt und jetzt, wie viel Zeit habe ich noch? Mhm. Gut, dann komme ich jetzt zum Beispiel und möchte eben jetzt zeigen, was man am autonomen Fahren vielleicht mit so einer Umstellung auf so ein relationales Modell und im Fokus auf algorithmische Systeme vielleicht besser sehen kann, als was man bisher sieht. Was wir viel erfahren, das hatten wir jetzt schon diskutiert gestern, das ist eben der allgemeine Diskurs, den wir über das autonome Fahren hören, also nicht, wir können gerade für uns... Ähm, Intellektuelle ist das natürlich interessant, diese Vorstellung, da im Auto zu sitzen und Bücher zu lesen und das Auto fährt äh, faktisch für uns. Das ist äh, so ein bisschen eben diese Fiktion, nicht? Die, die Fiktion des autonomen Fahrens, wie Sie ihr ja oder Sie auch wahrscheinlich permanent überall in der Presse und in den Medien sehen. Da stellt sich natürlich die Frage, was heißt eigentlich autonomes Fahren? Da kann man sich dann äh, die Definition der Industrie anschauen, gibt es dann festgelegte Definitionen, fünf Stufen der Automatisierung, ähm, also wenn man mal davon absieht, dass die Stufe 0, also vollständig, äh, keine Automatisierung ist, sind diese Stufen der Automatisierung letztlich zunehmende Einbauten von Assistenzsystemen. Und streng genommen ist es eben so, dass man sagen würde, eigentlich sind diese Stufen 4 und 5 äh, die Formen dessen, was man eigentlich als autonomes Fahren bezeichnen würde. Ich lese das mal kurz vor. Äh, also die Stufe 4, High Automation. The vehicle is capable of performing all driving functions under certain conditions. Und Level 5, Full Automation. The vehicle is capable of performing all driving functions under all conditions. Also, einerseits, das Auto kann autonom fahren ohne menschlichen Eingriff, wenn es in einer bestimmten artifiziellen technischen Umwelt sich befindet, weil es zum Beispiel verletztes Fahren ist. Und die, Level, die, die Stufe 5 wäre sozusagen die Autonomiefunktion, insofern, als man sagen könnte: Jetzt kann das Auto überall fahren, im Wald, es kann auf dem Mond fahren, es ist sozusagen vollständig äh, autonom. Ja, das ist die Definition und dann stellt man eben empirisch fest, dass es eigentlich ähm, die Stufe 4 und 5 nicht gibt, sondern alles, was es gibt, sind eigentlich Stufe 3 oder 2 und 3. Also auch Teslas, sozusagen die großen Ansprüche, die Teslas immer hat, autonomes Fahren erfunden zu haben, ist, sind faktisch sozusagen komplexere Assistenzsysteme. Autonomes Fahren, Stufe 4 und 5, gibt es technisch nicht. Es ist nicht marktreif, es ist auch nicht erfunden, es ist nicht mal ansatzweise da. Das Argument ist jetzt nicht ich will mich nicht in die Diskussion anlassen, ob das möglich ist oder nicht. Das interessiert mich nicht. Mich interessiert empirisch, dass es nicht so ist und dass man eben äh, sich dafür interessieren kann, was das eigentlich bedeutet für die Gegenwart. Was bedeutet das? Äh, da könnte man sich einen anderen ähm, öffentlichen Diskurs anziehen. Hier ist eine Zeitschrift, ähm, ein Artikel der FAZ. Da geht es um... Äh, Assistenzsysteme und autonomes Fahren. Das ist ein ganz interessantes Zitat hier. Also da geht es um ein Assistenzsystem, genannt Road and Driver, der sozusagen das Assistenzsystem beobachtet, den Fahrer oder die Fahrerin dabei, ob es sich jetzt einschläft, ob die Augen auf der Straße sind und so weiter und so fort. Und das Zitat ist insofern interessant, weil es hier heißt, eine Road and Driver genannte Kamera erkennt, in welcher Position sich der Fahrer befindet, wohin sein Blick geht und wo seine Hände sind. Auf diese Weise soll autonomes Fahren sicherer werden. Das ist ja irgendwie eine paradoxe Formulierung, insofern man sich ja natürlich fragt, warum ein autonomes Fahrzeug überhaupt jemanden braucht, der da aufpasst, warum das sicher ist das autonome Fahren nicht eigentlich, nicht sowieso schon unabhängig vom Fahrer. Also hier sieht man, dass es eine merkwürdige, das ist sozusagen eigentlich der klassische Diskurs der Industrie, wir haben Assistenzsysteme und wir bauen zunehmend Assistenzsysteme und irgendwann kommen wir sozusagen zu autonomen Fahrzeugen. Was für klassischerweise für Assistenzsysteme gibt es oder was für Assistenzsysteme sind interessant. Da kann man auf ähm, einen Entwurf für eine neue Regulierung ähm, der Europäischen Union verweisen, die vorschlägt, für im Jahr 2020 verpflichtend für den neuen, jeden Neuwagen, der in der Europäischen Union verkauft wird, äh, die folgende Reihe von Assistenzsystemen verpflichtend einzubauen. Also jedes, jeder Fahrzeugverkäufer muss diese Assistenzsysteme ab 2022 ähm, einbauen. Kann ich mal kurz durchgehen. Viele gibt es ja schon, nicht? Also diese, das, was ich hier, ähm, diesen Aufmerksamkeitsassistent, das gibt es, wenn jemand von Ihnen viel Geld hat und solche Autos hat, der kennt das wahrscheinlich. Oder wenn er sich mal ein Auto ausgeliehen hat in der ähm, Mietwagenverleih, dann gibt es sowas. Kann man kurz durchgehen. Aufmerksamkeitsassistent, also das ist eben das, nicht? Sie, die Kamera erkennt, dass die Augen zugehen und dann äh, schläft man ein und dann sagt der Assistent, gibt ein Warnsignal und sagt jetzt aber bitte äh, mal kurz eine Pause machen. Fortgeschrittene Ablenkungserkennung bezieht sich auf ein Problem, das mittlerweile empirisch ist. Wohl so ist, dass die Ablenkung durch elektronische Geräte größeren, zu größerem Unfallrisiko führt als die Alkoholisierung. Nicht das interessante empirischer Fakt. Also die Leute spielen an ihrem Handy rum oder werden durch die Displays ihres Assistenzsystems abgelenkt oder stellen irgendwie ein Navigationsgerät ein und das führt ironischerweise sozusagen das Assistenzsystem führt ironischerweise dazu, dass eigentlich die Unfallzahlen sich gerade wieder erhöhen. Also sie machen sozusagen eigentlich das Gegenteil dessen, was sie machen sollen. Und die fortgeschrittene Ablenkungserkennung versucht sozusagen jetzt dialektisch dieses Problem wieder einzuholen, indem sie sagt, sie haben jetzt ihre Augen auf dem Handy oder auf dem Display des Assistenzsystems und die Augen gehören aber auf die Straße. Alkoholische Backfährsprache ist selbsterklärend. Es geht also darum, dass man bevor man einfährt, äh, einsteigt ins Auto und losfährt, eine Alkoholkontrolle machen soll und schauen soll, ob man tatsächlich jetzt äh, nüchtern ist. Der intelligente Geschwindigkeitsassistent bezieht sich jetzt nicht auf Hoch- und Niedriggeschwindigkeit, sondern es bezieht sich darauf, die Geschwindigkeit des Fahrzeuges optimal in die Struktur des, in der Infrastruktur einzupassen. Also wenn man sehen kann, dass da vorne Stau kommt, braucht man nicht aufs Gas gehen. Das Notbremslicht geht's darum, gerade Assistenzsysteme haben eben die Eigenschaften, schneller zu bremsen als der Mensch. Und da kommt es dann, also Auffahrunfälle sind mit Assistenzsystemen, autonomen Fahren die größten Unfälle. Das Auto geht also voll sozusagen in die Eisen. Und dahinter menschliche Akteur ist nicht in der Lage, sich so schnell abzubremsen. Und das dient, dazu dient sozusagen das Notbremslicht, den nachfolgenden Fahrern zu signalisieren, dass jetzt da eine Gefahr droht. Erkennung beim Rückwärtsfahren, nicht auch, also dass Sie eben nicht die alte Frau oder die Kindergruppe umfahren, wenn Sie rückwärts fahren. Spurhalteassistent, auch das gibt es in vielen Autos schon, Sie fahren auf der Autobahn und schlafen ein und verlassen die Spur, dass es da eben ein Warnsignal gibt und dann Unfallspeicher, Unfalldatenspeicher, also so eine Art Blackbox, wie Sie auch aus ähm, Flugzeugen kennen. Wenn man sich das anschaut, wenn man sich diese sieben verpflichtenden Aufmerk äh, Assistenzsysteme anschaut, die eingebaut werden sollen, fällt auf, dass eigentlich alle, Außer dem Unfalldatenspeicher, sich eigentlich auf die Regulierung der Beziehung von Fahrer und Fahrzeug beziehen. Alle diese Formen managen in gewisser Weise die Mensch-Maschine-Beziehung. Nichts von diesen Assistenzsystemen hat irgendwas mit autonomem Fahren zu tun, sondern alle diese Assistenzsysteme sorgen eigentlich dafür, dass die Beziehung zwischen Fahrzeug und Fahrer intensiviert wird die eigentlich sogar noch schlimmer intensiviert wird als vorher, weil ich jetzt nicht mehr aus dem Fenster gucken darf und einfach mir den schönen Baum anschauen darf oder den schönen Berg, der gerade vorbeikommt. Und weil ich auch nicht mit zwei Bier fahren darf, sondern ich eben jetzt nüchtern fahren muss. Also das heißt, die Beziehung zwischen Fahrzeug und Fahrer wird eigentlich auf eine gewisse Weise intensiviert und ist viel intensiver als paradoxerweise die Beziehung ist zu einem Fahrzeug, was ohne irgendeine Art Assistenzsysteme ähm, verkauft wird. Das ist also die ähm, zentrale Argumentation dieses Vortrages, dass wir es eigentlich nicht mit Autonomie zu tun haben, dass es keine Autonomiefunktion gibt, sondern was man, mit dem, was man derzeitig an der technischen Entwicklung beobachten kann, ist gerade eigentlich eben eine, relationale, eine Neurelationierung der Konstellation der Elemente von Fahrerinnen und Fahrzeug. Das Fahrzeug wird in keinster Weise autonom, sondern im Gegenteil ähm, kommt es hier zu Intensivierung, nicht? ich habe es angedeutet, man kann nicht einfach rausschauen auf den Berg und die Landschaft genießen, sondern man muss die Augen auf der Straße halten. Und es gibt natürlich eine neue Form der Subjektivierung, das nüchterne, aufmerksame Subjekt, das da drin sitzt und dem nichts entgeht. Ja, das ist, wenn Sie so wollen, der Beitrag einer relationalen Soziologie. Das habe ich jetzt mit Koautorinnen und Koautoren in einem anderen Aufsatz zum Hochfrequenzhandel anders beschrieben oder wir haben da versucht, einen um, Versuch gemacht, das zu beschreiben, was eine relationale Soziologie eigentlich um, sich anschaut empirisch. The blurring and distribution of cognition and agency of being active or passive, of endorsing the role of a subject or of an object, where humans and algorithms can also endorse the role of a quasi-object or quasi-subject. Also die Idee hier ist, dass man an diesen Assistenzsystemen oder an diesen algorithmischen Formen der Sozialisierung, also Sozialität der Immersion, sehen kann, wie Rollen ständig wechseln. Ich habe jetzt in meinem Vortrag äh, sehr diese Rolle stark gemacht, dass das Fahrzeug dem Menschen assistiert. Aber in der algorithmischen Sozialität ist es eben gerade so, dass natürlich auch, auch beim assistierten Fahren der Mensch dem Fahrzeug assistiert. Also es ist sozusagen eine ständige wechselseitige Rolle von assistieren und assistiert werden. Und diese ähm, Rollen, die können sozusagen ähm, von algorithmischen Systemen zu algorithmischen Systemen sich verändern. Also bei algorithmischen Börsenhändlern kann man das auch beobachten, dass sie bestimmte Formen der kognitiven äh, Verantwortlichkeit oder Entscheidung abgeben an die Algorithmen, bewusst eben eher die Rolle eines passiven Erfüllungsgehilfen übernehmen, und auf der anderen Seite eben eher die Rolle eines aktiven Subjektes annehmen, die versucht, der versucht, den Algorithmus als eine Art Werkzeug unter Kontrolle zu halten. Und das ist empirisch einfach immer unterschiedlich und es ist, glaube ich, für so eine Art Heuristik eigentlich interessant, sich anzuschauen, wie diese Beziehungen sich eigentlich in konkreten Beziehungen ständig ändern welche Form von Kognition, von Handlungsfähigkeit, von Verantwortlichkeit man in welchen Situationen wem abgibt, wann man... Und es ist jetzt nicht nur, so, nicht nur so, dass das eigentlich so eine Art Entfremdung ist, dass jetzt die ähm, menschlichen Subjekte, die sich darin befinden, jetzt irgendwie vergewaltigt oder entfremdet fühlen, sondern man kann eben empirisch sehen, dass es klassischerweise eben so ist, dass man ganz bewusst auch die Rolle des subjektiven, äh, des passiven Subjekts einnimmt und sich gut und gerne natürlich auch mal von äh, den algorithmischen Systemen bestimmte Entscheidungen abnehmen lässt. Das wäre das Plätoilier. Die Umstellung ähm, der empirischen Forschung und auch der Theoretisierung von dieser Autonomiefunktion, die nebenbei bemerkt eigentlich vollständig der Vorstellung eines autonomen souveränen Subjekts entspricht. Nicht, wenn man jetzt die Frage nach der Individualität stellen, kann man sehen, dass sozusagen diese Idee der Vorstellung des autonomen Subjektivität vollständig in die wird in die technischen Systeme, denen sozusagen eine ähnliche Autonomie unterstellt wird wie den menschlichen Subjekten. Nicht, das ist sozusagen eigentlich das Spiegelbild der beiden Formen und empirisch oder ist es eben tatsächlich viel interessanter, sich diese Zwischenzone anzuschauen, weil, und da komme ich jetzt zu meinem Eingangsbild zurück, die empirische Realität in Zukunft wahrscheinlich nicht so aussieht wie rechts, sondern eher so aussieht wie links. Weil man äh, es zu einer zunehmenden Form Ver Verknüpfung und Immersion mit dem Fahrzeug kommt. Also eine, nicht, das ist jetzt hier ein bisschen natürlich ironisch, aber eine direkt, direkt Abgreifen von Informationen aus dem Gehirn, wo das Fahrzeug direkt zugreifen kann auf das, was der Fahrer, die Fahrerin denkt. Und das hier wird sich vermutlich in der Zukunft als eine genauso äh, Fiktionenreines imaginäres Bild erweisen, äh, wie wir es äh, von anderen Zukunftsfiktionen äh, kennen. Ja, und jetzt kommt abschließend noch ein kleiner Schamlose wir Werbung meiner eigenen Schriften und damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das ist fantastisch. Ähm, okay. Nein. Hallo, hallo. Also, ich bin Wie dem auch sei, ich rede einfach laut und also Okay, ja, Vielen Dank für den Vortrag. Ich finde das total plausibel, dass man da in diese Mitte geht, ja, in diese algorithmische Sozialität. Und ich hatte mich dann aber bei dem Vortrag gefragt, ob man da nicht sozusagen die Sozialität noch stärker reinbringen könnte in die Analyse. Also Sie hatten jetzt ja eigentlich das Verhältnis zwischen dem Fahrer und diesem Fahrzeug angeschaut. Aber das Fahrzeug, das ist ja nicht nur so ein... Algorithmus im Prinzip, also als Subjekt, der Algorithmus als Subjekt, sondern da sind ja also mit Natur gesprochen Regeln eingeschrieben. Also der Algorithmus hat sich das ja nicht ähm, aus seiner eigenen Subjektivität heraus ausgedacht, dass man vielleicht nicht alkoholisiert fahren sollte, sondern das kommt ja irgendwie dann doch auch wieder aus dem Sozialen. Vielleicht könnte man ähm, das noch ein bisschen komplexer machen. Also die Sozialität der Algorithmen, diese ähm, also, welche Akteure, welche ähm, gesellschaftlichen Strukturen sind es denn, die ja. wiederum diesen Algorithmus einbetten und so? Ne? Also, ja. ich glaube, man kommt dann vielleicht ähm, über diese Interaktion zwischen Fahrer und Algorithmus noch hinaus und so ein bisschen mhm. weiter. Ja. Äh, ja, genau. Absolut. Also, das soll ich jetzt gleich, oder? Ja. Also, das ist natürlich jetzt aufgrund der Zeit ein sehr eingeschränktes Bild. Interessanterweise, wenn man sich das autonome Fahren anschaut, gibt es eben auch verschiedene Formen, sozusagen kultursoziologisch gesprochen, Formen des Imaginären. Es gibt eigentlich zwei verschiedene konkurrierende Formen. Es gibt das sogenannte vernetzte Fahren, das wird eigentlich von, von Düsseldorf zum Beispiel habe ich das mir untersucht. Also das sind Städte, die interessieren sich eigentlich nicht für das autonome Fahrzeug, die interessieren sich eigentlich für die Optimierung des Verkehrs und betrachten das Fahrzeug von Anfang an als eine soziale Entität. Und dann gibt es, und das kommt eigentlich aus Amerika, interessanterweise wirklich aus libertären libertären Thinktanks, die das Auto imaginieren als einen autonomen ähm, Agenten. Das Cato-Institut hat da so, ein Think, hat eine Schrift, so eine Art Pamphlet oder Manifest veröffentlicht und sich explizit dagegen ausgesprochen, dass der Gesetzgeber verpflichtet, die Fahrzeuge sich mit der Infrastruktur zu vernetzen. Das Auto soll autonom sein. Also da findet sich diese Autonomiefunktion eingeschrieben sozusagen in die zukünftige Technologie. Also, Sozialität einerseits natürlich in diese verschiedenen Vorstellungen, was ist ein Objekt, was ist ein Subjekt, was ist ein Gegenstand. Und zusätzlich natürlich jetzt die Sozialität einfach auch, das habe ich jetzt weggelassen, was es natürlich nicht nur Fahrerfahrzeug ist, sondern es ist auch Fahrerfahrzeuginfrastruktur. Also, das heißt, das Fahrzeug ist in der Regel auch an eine Infrastruktur eingebaut, die jetzt auch künstlich zubereitet wird. Das heißt, wir haben einen massiven Einbau von technischen Infrastrukturen mit Sensoren und Kameras wo man auch sagen könnte, der soziale Raum, es gibt so einen Struktur, technischen Strukturwandel der, ähm, des sozialen Raumes, als Antwort auf diese Art von Technologie. Also die Sozialität, also das kann man phänomenologisch, wenn man das nachverwirkt, die Spuren sozusagen in die Unendlichkeit weiterziehen, inklusive der verschiedenen Formen des Imaginären und der verschiedener Formen äh, der Ausweitung der sozialen Beziehungen in den sozialen Raum hinein. Ich weiß nicht, ob das darauf antwortet? Ja, vielen herzlichen Dank für den tollen Vortrag. also mich echt begeistert. Danke auch. Ich denke, wir kommen jetzt auch wirklich, was ich wichtig finde, noch stärker dahin, tatsächlich zu schauen, was es denn heißt, wenn wir mit äh, digitalisierten oder automatisierten Systemen äh, interagieren. Und auch danke für Annas Frage, da kann ich in die Tiefe gehen, weil ähm, es gab zwei, drei Punkte an dem Vortrag, wo ich ähm, trotzdem irgendwie dachte, hm, das eine ist, die Umwelteinflüsse sind wie immer jenseits der Systeme, also irgendwie, die sind da völlig, ne? Halt, das war schon die Darstellung ja. mit den Blasen, die stehen ganz draußen und ähm, Sie haben auch zweimal gesagt, Automation, das ist dann unabhängig von analogen Systemen und das ist, glaube ich, auch ein bisschen den, äh, den Verkaufsversprechen auf den Leim gegangen, weil das ist ja eigentlich das, das also ich, mein, mein Plädoyer ist quasi jetzt noch diese Analyse von der Mikroebene ein bisschen höher zu heben und zu gucken, in welche Konstellationen sind denn eigentlich analoge und digitale Systeme ähm, eingebunden? Um, um das mitzudenken. Genau, also ich hab, es gibt halt noch eine Folie, die habe ich dann aufgrund der Komplexität dann weggelassen. Eigentlich müsste man, die, müsste man ähm, diese digitale Umwelt, ein Argument der digitalen Soziologie wäre ja, dass man die digitale Umwelt eigentlich so weit ausweitet, dass sie eigentlich alle analoge Systeme mit umfasst. Insofern das Argument ist, dass man sagt, es gibt, in der, in der menschlichen Erfahrung, es gibt keine menschliche Erfahrung mehr, die nicht durch Algorithmen oder in der Form von Digitalität angefasst wird. Also, das, wird, das eine würde ich sagen, das ist eben vielleicht nicht noch viel zu viel getrennt. Also, selbst wenn man in den Wald geht, macht man das vermutlich mit einem Navigations- und GPS-Gerät. Also, irgendeine Art von digitaler Vermittlung gibt es. Und das mit der Autonomie war eigentlich gemeint, ich weiß nicht, ob ich das jetzt falsch ausgedrückt mhm. habe. Das Argument war eigentlich, dass das autonome Fahrzeug keine Beziehung zur analogen Umwelt hat. Das war das Argument. Mhm. Weiß nicht, ob ja, das, ich, ob das. Also, weil man. <lacht> weil, weil, also ein, ein, ein Argument wäre nicht, also wenn man jetzt, wir sagen immer das, also das Verkaufsbesprechen ist ja, wir haben künstliche Intelligenz, dann fährt das Auto durch die Gegend, erkennt Wälder, erkennt Bäume und so ist es ja faktisch nicht, da sitzen irgendwie arme, schlecht bezahlte Leute in Sri Lanka und für wenig Geld klassifizieren Bilder und sagen, das ist ein Baum, das ist eine Frau mit einem Auto, Fahrrad, das ist eine Frau mit einem, und dann, damit wird sozusagen die künstliche Intelligenz gespeichert und da steckt natürlich unheimlich viele Vorbereitungen drin, das Auto fährt nicht durch die analoge Umwelt, sondern es fährt eigentlich durch eine extrem digital vorbereitete digitale Welt, das wäre das Argument. Deswegen die digitale Welt und nicht die um, analoge Umwelt, aber ich weiß nicht. Ja, also es sind wahrscheinlich noch viele Meldungen, vielleicht. Ja, es ist aber auch... Okay, dann kann ich ja noch was dazu sagen. Ja. Also ja, es gibt viel Mustertraining zuvor, aber mehr, stärker noch, es gibt ja auch für autonome Fahrer, äh, Fahrsysteme permanent, äh, eine Einbettung beispielsweise in Wetterdatensysteme, in übergreifende Kartensysteme, in Navigationssysteme. Aber die sind, sind auch digital? Die, na, nein. Die Daten? Was die, ja, mhm. natürlich sind die digital, aber was als Datum berücksichtigt wird und wie es berücksichtigt wird, dem unterliegen doch Modelle. Also es ist immer ein, äh, ein Skript dahinter, würde ich sagen, werde ich auch gleich argumentieren. Und diese Modelle mhm. kommen ja nicht aus dem digitalen Raum, die kommen nicht von ungefähr. Die kommen, das sind Theorien oder wie? Nein, das sind äh, Bewertungen, Gewichtungen. Ah, okay. Mhm. Okay, hm? ja, spannend. müssen wir nochmal. Ja, ähm, vielen Dank für den Vortrag. Ich ähm, wollte sagen, dass es ja tatsächlich, also ich würde mich auch ein bisschen anschließen äh, und ich würde sagen, es kommt wird eigentlich erst interessant, wenn es 2022 <lacht> eingesetzt wird. Dann wird ja dieses Feld der dieser algorithmischen Sozialität äh, erst interessant, weil dann können die Leute ja mit ihren Praktiken darauf reagieren, wie das ist. Da bin ich erstmal gespannt, ob die Leute überhaupt so ein Auto kaufen oder ob Autos, die äh, diese Systeme nicht haben, vielleicht an Wert gewinnen, ähm, weil das sind ja tatsächlich keine Assistenzsysteme, sondern Kontrollsysteme. Das sind ja äh, Systeme, die paternalistisch sagen, du darfst jetzt nicht mehr fahren, weil mh, du hast ein Bier getrunken. Und da bin ich mal gespannt, äh, wie das hier in Deutschland so ankommt, ob die Leute da äh, Bock drauf haben. Und zwar mit vielen anderen, also es ist ja so ein konstantes Policing, also da könnte ich ja, mir gut vorstellen, dass man darauf keine Lust hat und dass sich das 2023 schon wieder ändert, diese, diese ähm, äh, Gesetzgebung, weil man sieht, ähm, das schadet dem Verkaufsmarkt, äh, äh, weil, die ganz, also weil die ganzen alten Autos jetzt, die diese Systeme nicht haben, ähm, beliebter werden wieder. Also das ist letztlich noch komplizierter, als Sie das schon sagen, weil das selbst schon eine Antwort auf ein Problem ist. Also ich habe mich jetzt eine Weile mit dem autonomen Fahren beschäftigt, auch in sozusagen empirisch und es gibt sozusagen drei zentrale Probleme mit dem Assistenzsystem. Das erste ist, Tesla-Fahrer glauben, dass ihr Fahrzeug autonom ist. Diese berühmten Videos, da schläft jemand und lässt das tesla Auto fahren, wo alle sagen, das ist ja absoluter Wahnsinn. Das macht das Assistenzsystem. Das Assistenzsystem gibt es auch, also dass das Auto sozusagen immer nach ein paar Sekunden ein Signal gibt und sagt, aufwachen, ich bin hier und die müssen also pflichtend immer das Senkrad alle 10 Sekunden, 20 Sekunden berühren. Und das System gibt sozusagen eine ständige Kontrolle. Also Überschätzung der autonomen Systeme ist das eine Problem. Das andere Problem ist Überlastung. Es gibt tatsächlich Fahrstu Fahrschulen, die für ältere Bürger Training für Assistenzsysteme anbilden. Das ist ein klassisches Phänomen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, ich leime mir jetzt mal einen Wagen aus, da ist das Ding drin. Da sind da zehn Assistenzsysteme eingebaut. Sie wollen aber eigentlich nur hier von Berlin vielleicht irgendwie nach Brandenburg zum Baden fahren. Dann sagen Sie irgendwie zum Schluss auch, pff, das ist mir jetzt auch zu kompliziert, mich damit zu beschäftigen. Sie ignorieren das einfach. Und das ist auch meine eigene Feldforschung. Ich habe in, in, in Düsseldorf mit Busfahrern die so Assistenzsysteme eingebaut bekommen haben. Das sollte deren Fahrtrhythmus optimieren im Verkehr. Also dann können sie halt noch ein bisschen länger am der Bushalte stehen, wenn es sowieso rot ist und so weiter. Und in den Interviews stellt sich raus, ich gucke da nicht hin, das ist mir völlig egal. Ich fahre 30 Jahre Bus, ich brauche die Kiste nicht. Also das ist eigentlich das Problem. Also die Leute sind überlastet, sie überschätzen die autonomen Systeme und sie, sind, ähm, sie verstehen sie nicht. Okay. Und die Antworten sind sozusagen eigentlich, die Fahrerassistenzsysteme antworten darauf, indem sie eigentlich die Leute zwingen, Aufmerksam zu sein. Nicht? Also, das ist sozusagen schon eine Antwort auf Assistenzsysteme, auf das, was, also die Frage, die Sie stellen, das ist sozusagen schon die Antwort auf das Problem, was Sie formulieren. Wir haben fünf Minuten drei Fragen. Sascha, Gesa, Hilmer. Oh, Hilmer nicht, Sascha, Gesa. Ja, äh, danke. Ähm, also, finde ich wirklich äh, sehr einleuchtend. Und ähm, äh, gestern hatten wir ja die Frage, an was man sowas erkennen würde. Ähm, ob sich irgendwas grundlegend wandelt, ne? also die Frage nach äh, nächster Gesellschaft oder Kontinuität, Diskontinuität ähm, und mein Vorschlag war ja im Prinzip, die Prüfstelle wäre, ob sich eigentlich Sozialität gerade an dieser Schnittstelle analog und digital grundlegend äh, redefiniert, ähm, das würde ich jetzt sozusagen als Bestätigung dessen lesen. Ähm, und ich frage mich, ob das Fallbeispiel, ne, also quasi so eine Projektion, was 2022 ist, eigentlich uns dazu auffordern würde, uns mehr solche Dinge anzuschauen, wie so äh, Szenarien und Projektionen ne, die, mhm. ähm, und die dann quasi abzugleichen mit äh, dem, was sozusagen technisch äh, installiert wird, weil da werden ja quasi Sozialitätsformen mhm. entworfen in einer bestimmten Art und Weise, die diese Komplexität äh, natürlich nur vermindert einfangen können. Was ist jetzt die Frage? Ob wir genau dahin kommen müssen. Also ob wir sowas, ob wir sowas brauchen wie eine spekulative Soziologie, die sich solche Spekulationen der Zukunft empirisch anschaut, ja. um was über die gegenwärtige Sozialität zu lernen. Naja, also das finde ich auf jeden Fall wichtig. Also wenn man jetzt... Ich hatte mal ein interessantes Gespräch mit dem Ingenieur zum autonomen Fahren und ich habe gesagt, das prinzipielle Problem bei einem autonomen Fahren besteht eigentlich in der Interaktion zwischen Menschen und Fahrzeugen. Menschen sind sozusagen Normbrecher. Wir halten uns nicht, wir trinken ein Bier, wir halten uns nicht an die Sicherheitsabstände. Algorithmen können nicht Normen brechen. Und das Problem ist, die Interaktion von Normbrechern und nicht -Normbrechern ist völlig unmöglich. Man kann nicht auf der Autobahn ein autonomes Fahrzeug haben, wenn Menschen fahren. Und dann habe ich die gemeint, das wäre in fünf Jahren möglich, habe ich gesagt, wie das Problem zu lösen ist. Dann hat er sozusagen völlig unverhohlen gesagt, dann wird es den Menschen eben verboten. Und das sind diese Szenarien. Also das heißt, die technische Entwicklung wird es irgendwann erzwingen, dass die Menschen aus verboten, denen wird es verboten zu fahren, weil das sonst nicht möglich ist, sozusagen zu interagieren. Man kann nicht, Algorithmen und Menschen können nicht interagieren in, auch im Verkehr. Das fand ich jetzt ein ganz wunderbares Statement, weil das schließt direkt an das, was ich gestern gesagt habe mit, dem, mit der Überführung von einer normorientierten Sozialsteuerung, wo man was daran gebunden ist, dass man Normen auch übertreten kann. Mhm. Was auf Seiten derjenigen, die, die Normen übertreten, eine offene Zukunft voraussetzt. Mhm. Genau das funktioniert bei den, ist bei den Algorithmen nicht der Fall. Deswegen ist es so lange schwierig. Äh, autonomes Fahren zu haben, solange Menschen und Algorithmen beide gleichermaßen steuern. Und das Problem wird ja mit dem, was Sie auch gesagt hatten, mit den Smart Cities im Prinzip gelöst, dass man sich, das autonomes Fahren eigentlich heißt, dass sich ein Auto in ein Verkehrsleitsystem ein, äh, mhm. einklingt und von dort aus, dass von, von das, das, das, das Verkehrsleitsystem dann den gesamten Verkehr in der Stadt steuert, das ja. ist im Prinzip das, was mit autonomem Fahren gemeint ist. Genau. Und dann, nächstes, kann man in der Tat, mhm. äh, dann kann man in der Tat ein Buch lesen dabei, das ist ja. nämlich wie im Zug, äh, genau. dann, weil ja. es automatisch gesteuert ja. wird. Äh, so, das, und dann würde das vielleicht auch wegfallen mit, mit der algorithmischen Sozialität, beziehungsweise Nein. das würde sich verschieben hin auf diejenigen, die die Verkehrsleitzentrale steuern. Also da ist dann noch, sind die, gibt es dann wahrscheinlich noch die Menschen in der, in der Kontrollschleife. Ich Aber würde noch ja. etwas anderes sagen zu dem, also dem Verhältnis von, von der digitalen Umwelt und der analogen Umwelt. Ich weiß nicht, ob da nicht das Konzept der digitalen Raumzeit sinnvoll wäre. Das heißt, dass alles, was, was es gibt, darauf reduziert wird, was an ihm messbar im Sinne einer raumzeitlichen Ausdehnung und der Produktion raumzeitlich erfassbarer Phänomene äh, gegeben ist. Das hieße, dass die, äh, dass die Welt so angeschaut wird, als würde sie nur noch so existieren, als gäbe es äh, raumzeitlich messbar ausgedehntes beziehungsweise die Phänomene, die sie produzieren, dann kann man die Wahrnehmung der Umwelt äh, sagen, komplett auf eine sensorielle Wahrnehmung mhm. reduzieren und die sensorielle Wahrnehmung ist dann das, was sie als digitale Umwelt bezeichnen. Also das, sagen die, der sensorielle Input ist dann das, was die digitale Umwelt für die Apparate ist. Das heißt, sie hätten dann, also es wird im... Man wäre, es wäre kein, ich würde da nicht von digitaler Umwelt sprechen, sondern von der Überführung aller Phänomene sagen in, in, sagen in, in, die, in das System der digitalen Raumzeit und der Verdopplung der Welt im Sinne von Signalen, die dann äh, die aus der einen Welt in die andere Welt sinken. Es gibt Ereignisse in der einen Welt, die in einem irgendwie geregelten Zusammenhang mit den Ereignissen in der anderen Welt stehen. Und dann hätte man eine Art von Verdopplung der Welt. Und das wäre dann die komplette Überlagerung von dem, was die digitale Umwelt mit analogen Umwelt nennt. Mhm. ersten Punkt, ich glaube, das würde sich nur so ändern, wenn man diese Smart City hat, dann ist eben das Argument, da verschiebt sich die algorithmische Sozialität vom Verhältnis zwischen Fahrerin und Fahrzeug zur urbanen Infrastruktur zum Fahrzeug. Also man hat diese algorithmische Sozialität dann einfach auf einer anderen Seite. Das heißt was ich ja sozusagen kritisiert habe, ist die Vorstellung, dass das Auto allein fährt. Das heißt, einfach verschiebt sich sozusagen die Relationalität vom, von der Beziehung vom Fahrzeug-Mensch eben in die, in die Infrastruktur bzw. in die Leitzentrale, wie Sie das angedeutet haben. Das andere digitale Umwelt habe ich jetzt gar nicht so komplex bisher mir durchdacht. Da ging es eigentlich eher darum, um diese Idee, dass eben jeder Algorithmus nicht einfach auf die analoge Umwelt zugreifen muss, sondern dass die Umwelt Algorithmus bereit gemacht werden muss. Also irgendwie der Algorithmus muss eine Umwelt haben, mit der er überhaupt operieren kann. Insofern hatte ich das gar nicht so mit Signalen und aktiv gedacht, sondern die digitale Umwelt ist eben tatsächlich eher so eine Art Infrastruktur. Da gibt es Datensätze, auf die kann ich zugreifen und der Algorithmus ist eigentlich sozusagen das, der bewegende Mechanismus, der Dinge in Beziehung setzt. Das heißt, die Umwelt ist für mich tatsächlich eben erstmal nur ganz einfach Kabel, Satelliten, und Datensätze und dann ist das digitale System, was das sozusagen überhaupt erst in Gang setzt und auf bestimmte Datensätze zugreift und entscheidet, welche Art, äh, nicht, auf welchen Satelliten greife ich zu, wie, welche Daten spiele ich Ihnen zu, dass sie jetzt ihr Navigationsgerät benutzen kann und so weiter und so fort. Also das, ich weiß nicht, ob sich das jetzt widerspricht. Ich habe wahrscheinlich einfach in die Richtung noch gar nicht gedacht. Für mich war das eher so ein bisschen eben der passive ähm, Dingbezug. Also mittlerweile würde man eben tatsächlich sagen, dass es die Frage ist, ob es sozusagen diesen Bereich, der außerhalb der digitalen Umwelt gibt, den würde man jetzt wahrscheinlich sagen, den gibt es eben nicht. Deswegen ist das hier das, also das, man würde diese große, den Kreis eben hier rumziehen müssen. So ist es, glaube ich, ja. Okay, Anna? Also kurze Ergänzung, die glaube ich, also im Anschluss an also vielleicht muss man analoge Umwelt auch noch so einen Kreis machen, wie bei der digitalen Umwelt und dann eine algorithmische Umwelt noch anschauen. Denn was Sie eben gesagt hatten, war ja, naja, dann wird den Menschen das halt verboten, dann wird die Umwelt halt über so ein Kontrollsystem im Prinzip ähm Digital gemacht, das ist ja nicht nur eine digitale Umwelt, sondern das hat ja dann auch Auswirkungen auf, also die Smart City ist ja nicht nur eine digitale Umwelt, sondern da wird das Analoge der Umwelt ja auch angepasst. Das ist eigentlich so etwas Ähnliches wie die algorithmische Sozialität, dass ich das wächst, Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt klar formulieren kann, mhm. aber ich glaube, man müsste bei der analogen Umwelt auch nochmal so einen Kreis drumherum machen und da ähnlich dann dieses Ding in der Mitte angucken. Vielleicht wäre dann sogar die Interaktion zwischen der algorithmischen Sozialität und der algorithmischen Umwelt interessant. Also inwieweit muss man die Umwelt, die analoge Umwelt anpassen, dass die sich der digitalisierten Umwelt, dass die der irgendwie entspricht, damit das dann überhaupt funktionieren kann. Also ja? das, ist, ich, das könnte man, ja, das ist auf jeden Fall richtig. Ich habe das jetzt einfach nur so gedacht, weil man natürlich sagen kann, die digitale Umwelt kann nicht ohne eine analoge Umwelt existieren, aber umgekehrt kann eine analoge Umwelt natürlich ohne die digitale Umwelt leben. Deswegen ist diese dieses Verhältnis jetzt so, vielleicht ist das mit Luhmann gesprochen, analoge Umwelt einfach ein anderer Begriff für Welt, über die man eigentlich nichts sagen kann und die digitale Umwelt würde oder auch das analoge System der Mensch würde sozusagen in sich selbst die Unterscheidung zwischen analoger Welt und in sich sozusagen selbst, das könnte man ja auch sagen, ein, ein, ein Fahrzeug äh, trifft sozusagen intern die Unterscheidung was eine analoge Umwelt ist, also sagt, das mhm. sind Bäume. Und tatsächlich wissen wir eben, die als Beobachter zweiter, dritter Ordnung da stehen. Wir können sagen, das, was die beobachten, sind nicht Bäume. Die beobachten ihre eigenen Bilder, nicht mhm. also mehr oder weniger. Ja, würde ich aber Welt und Umwelt, also gerade mit Luhmann noch mal unterscheiden, denn Umwelt ist ja im Prinzip das, was in dem System selbst als Umwelt erzeugt genau. wird. Ne? So, und Welt wäre oder könnte man jedenfalls so fassen, im Prinzip das undifferenzierte Chaos, aus dem dann Welt und Umwelt erst entsteht, wenn sich ein System bildet. So, da könnte man Welt genau, dann... dann war jetzt ein bisschen auch der Komplexitätsreduktion geschuldet. Man müsste das wahrscheinlich noch komplizierter machen, indem in jedem System sozusagen diese Differenzen wieder und selbst nochmal mal präputiert. Ja, das wird dann aber noch unverständlicher, als es eh schon ist. Okay, ich werde das auf jeden Fall ähm, berücksichtigen. Da muss die Folie einfach noch größer werden. Da brauche ich aber einen, auch einen größeren äh, Hintergrund. Genau. Ähm, ich habe nur ein ganz, ganz Mini Nachfrage. Ähm, Robert, kannst du mir ganz kurz sagen oder beantworten, ähm, an wen du anschließt, an welche AutorInnen du anschließt bei deinem methodologischen Relationalismus? Bitte. An, welchen, an welche AutorInnen du anschließt? Bei, bei welcher Beziehung? Bei, deiner, bei deinem Relationalismus. Das ist eine Relationale Soziologie. Also da kann man jetzt, würde man sich natürlich in erster Linie selbst nennen und dann. Ähm, aber äh, du hast es <lacht> ja nicht ex nihilo quasi. Und dann ähm. gibt es die Digitale Soziologie mit Maris und Lübden und die haben natürlich eigentlich die Digital Sociology, da gibt es ja nun seit fünf Jahren relativ viel dazu. Das sind eigentlich in erster Linie Relationale Interaktionsmodelle. Die operieren eigentlich ganz explizit Maris, Lübden, aber auch Sophie, Sophie Mützel, Jan Fuse. Sophie Mützel, die hat ja auch dazu gearbeitet, die in gewissen Formen betont die eigentlich, diese ganze Digital Sociology, die aus erster Linie aus Großbritannien kommt, betont eigentlich, da kenne ich keine, die sozusagen nicht relational wäre, die sind alle relational. Okay, aber es also steckt sozusagen kein Latour bei dir drin, es steckt kein Plessner bei dir drin, es steckt kein... Also bei Latour sage ich immer, ich zitiere den Originalautor, den er immer sozusagen verwendet, Deleuze, ähm, Aha, okay. Das ist sozusagen Deleuzeanisch, inspiriert, okay. weil Latour eben alles bei Deleuze abgeschrieben hat. Und <lacht> ähm, insofern bin ich natürlich. Bitte? Ja, er hat auch Dürkheim abgeschrieben bei Tat und, und, und so weiter. Also insofern ist also mit Latour, habe ich natürlich sehr viel gemeinsam, weil ich das natürlich auch interessant finde. Okay. Äh, aber jetzt gar nicht so, das ist jetzt vielleicht, was Frau Lindermann angesprochen hat, diese Symmetrie bezeugt mich auch nicht. Das hatte ich jetzt versucht, mit dem letzten Zitat anzudeuten, was mich eigentlich empirisch eher interessiert. Das ist keine symmetrische... Das sind keine symmetrischen Beziehungen, sondern das sind eigentlich immer asymmetrische Beziehungen, die sich eigentlich in empirischen Situationen ständig verändern. Ja, wunderbar. Also man, ja, sowas. Ja, dann vielen, vielen Dank, Robert. Ja.